Meine Damen und Herren, das ist kein Song über Weihnachten, sondern Ich weiß nicht, ich denke, ich denke, es ist Ach, wisst ihr was? Hört einfach selbst. diese Zeit, da fing der Scheiß an Du hattest ein Paket für mich und der Preis war dran 6,50 Euro bin ich dir also wert Das war das letzte Mal, dass ich mich um deine Probleme scher Heute Nacht schick ich dir eine Granate per Post Vielleicht sprengt es deinen Geiz weg, was ich wirklich sehr hoff Oder eine Reise spinnt nackt nach Island oder eine Sechsnacht mit dem rotzevollen Donald Trump Letzte Weihnacht warst du mir nicht treu Ich wollte gar nicht viel von dir, nur dass ich mich freue. Ich wollte nur eine Yacht mit Speedboot Stattdessen bekomm ich diese Scheiße, du Gottverdammter los! Nacht schick ich dir eine Granate per Post. Vielleicht sprengt es deinen Geiz weg, was ich wirklich sehr hoff. Oder eine Reise nackt nach Island. Oder eine Sechsnacht mit dem rotzevollen Donald Trump. Letzte Weihnacht was du mir nicht treu. Ich wollte gar nicht viel von dir, nur dass ich mich freu. Ich lade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 Du Gottverdammter Vollidiot!